Nicki Niki Niki, Niki Niki Nikki, Niki Niki Niki Niki, Niki Niki Niki Niki. Alter! Haler Johnny. Jo uh! Leute, was geht? Eins muss ich euch sagen, wir sind alle Mastschweine, ja, weil Arbeiten und Einkaufen für fressen dürfen wir, ansonsten dürfen wir gar nichts. Ich Gehe hier spazieren mit jede Menge Heiterkeit. Ich schaue mir ein bisschen die Hundescheiße an. Genieße mein Rentnerleben. Schau mir diesen Fernsehturm an. Rege mich über hässliche Graffitis auf. Laufe gerade zum Garten. Rege mich über andere Hundebesitzer auf. Und genieße mein Leben. Ey, ich geh die Tage mit Johnny in die Hall, Alter. Jagd nach Kriminellen und Verkehrsraudis. Nein, das ist Jochen. Jochen Flow. Jochen Flow, Alter. Alter, hallo Abriss Johnny! Ich habe keine Zeit für was spannendes, weil ich was mache für andere Leute. Und ich stecke da Geld und Zeit rein und sehr viel Muße und sehr viel Schweiß, Blut und alles. Ja, abriss Johnny, PUBG, mach mal, Mir ist es egal so, ja. Aber ich weise dich mal darauf hin, dass ich sehr viel Zeit in etwas stecke. Äh, wo wohnst du, Straße Nummer? Äh, ich wohne in der, kann ich das jetzt on Stream sagen? Oh, hier, den 7er. Schon wieder komplett zum Graph-Mobil funktioniert. Für die fickt echt mein Leben. Ich wohne in der, äh, kommt nicht alle Besuchen Straße, äh, äh, 69. Äh, ab in die DDR. Ey, ihr wisst ja, wie man sich im Osten eine Banane, in der DDR eine Banane, äh, eine Banane gebaut hat. Ey, Sushuk ist geil, oder? Aber Sushuk muss man mögen, weil Sushuk ist schon würzig irgendwie. Wie man sich im Osten einen Kompass gebaut hat. Man hat eine Banane auf die Mauer gelegt, war abgebissen war. Boah, Osten. Ne, jetzt nee, man sich im Westen... Ich habe hab komplett die ganzen Witz verkackt. Du, der Zug hat keine Bremse. Du, der Zug hat keine... Verdächtiges gefunden. Ja, Flo, cooler Typ so. Ja, der, das ist halt das. Wenn er normal arbeitet, dann muss er seriös sein. Aber dann auf Twitch, dann wird wieder gesungen. Randale, Randale, Randale in Berlin. Vandale, Vandale, Vandale in Berlin. Ach, ich lieb das Ghetto. Das Ghetto ist so schön. Abriss Johnny. Ja, jetzt kommen die alten Namen wieder. Abriss Johnny. Ich habe mir jetzt fürs Giggle neu breitet von der Das breitet richtig neu. Giggle ist der Hit. Ich hole mir jetzt so schuckt und dann wird Dukuc geguckt. Ja man, ich hole mir jetzt so schuckt. Dann wird du cook geguckt. Yeah meine Eier sind hammer, Digga. Meine Eier sind hammer. So now I showed you everything. Let's get straight into painting.